Lilo. Heute beschäftigen wir uns zwar mit so einem Hackerkram, äh, aber unter kontrollierten Bedingungen und äh, unter erlaubten Bedingungen. Denn äh, wir hacken keine anderen Leute. Wir äh, biegen einfach nur eine Datenbankabfrage um. Und zwar einer lokalen Datenbank, die uns sowieso gehört. Und wir benutzen keinerlei Internetverbindung. Äh, was ich hier zeigen möchte, wir beschäftigen uns mit SQL Injections und ich musste mich damit beschäftigen, weil äh, ich einen Bug beheben musste in einem Plugin. So, wir sind also auf unserem lokalen PC. Normalerweise haben andere, ja, andere Hacker Interesse an Datenbankeinträgen. Die dürfen vielleicht bestimmte Datenbankeinträge einsehen, zum Beispiel über ein Web. CGI-Skript oder wie auch immer. Zum Beispiel ist in unserer Datenbank äh, etwas enthalten. Ne? Und nicht nur das, was der gedachte Angreifer sehen soll, sondern noch andere Dinge. Nehmen wir mal an. Wir nehmen jetzt diese harmlose Musikdatenbank. Ne? Da gibt es die Songs. Das ist eine Tabelle innerhalb dieser Datenbank. Ne? Da stehen jetzt Songs drin, Interpreten und so weiter. Diese darf man sehen. Und die Datenbankabfrage, die man vielleicht übers Internet hätte, sollte dann zum Beispiel den Artist oder den Musiktitel zurückliefern, aber nichts anderes. Jetzt ist aber so, der Hacker-Kram. Hackerkram. Hackerkram versucht, umzubiegen, dass in dieser Tabelle noch mehr Einträge gibt. Ich nehme jetzt hier einen weiteren harmlosen Eintrag, sagen wir mal, sagen wir mal Subdirectories. Nun hier steht etwas vollkommen harmloses drin. Aber nehmen wir mal an, das wären jetzt keine Pfade, sondern Passwörter und irgendwelche Hashcodes oder weißt du teufel was. Ist ebenfalls in derselben Datenbank drin eine andere Table, eine andere Tabelle. Nun, auf die eine mit den Songs soll er zugreifen können. Auf die andere Tabelle nicht. Wie gesagt, in unserem harmlosen Beispiel verbiege ich jetzt mal eine SQL-Abfrage die eigentlich äh, Songs zurückliefern soll. Also der Titel, Interpret, wie heißt die Musik? Zu hier in dem Fall Subdirectories, also einer anderen Tabelle. Im Angriffsszenario richtige Welt wären hier Benutzernamen, Passwörter oder ähnliches drin. Die Technik ist dieselbe. Wir machen das hier lokal. Ganz harmlos, unter kontrollierten Bedingungen. Wie gesagt, ich musste mich damit beschäftigen, um einen Bug zu beheben. Und jetzt habe ich mal geguckt, es bot sich so an, euch da einen kleinen Hinweis zu geben, wie man zum Beispiel nicht programmieren sollte, um solche Angriffe zu vermeiden. Ich habe hier ein Python-Skript geschrieben. Das soll jetzt auf diese Datenbank, hier in dem Fall von dem Musikabspielprogramm, Clementine Zugreifen, ein vollkommen harmloses Programm, eine vollkommen harmlose Datenbank. Da sind, wie gesagt, Musiktitel drin. Und der, ja, der Benutzer, ne, zum Beispiel auch vom Internet aus, sollte nach einem Album und einem Künstler suchen. Zum Beispiel nach einem Album, das mit DJ beginnt und der Künstler hieße Linux und da kommt die SQL-Abfrage, die die Datenbank abfragt und liefert zurück ein Ergebnis, nämlich den gesuchten Künstler und das gesuchte Lied. Schauen wir uns mal an, sieht zum Beispiel so aus. Dieses Python-Skript ausgeführt, wird folgendes Ergebnis zurückliefern. Ich habe also nach DJ und Linux gesucht und das Resultat, das offizielle, so sollte es sein, Wäre zum Beispiel der Dateiname der MP3-Datei, DJ Linux, bla bla bla. Das wäre der offizielle Teil. Hier sieht man, was das Programm im Hintergrund gemacht hat. Es hat eine Datenbankabfrage, ein Query gemacht, und zwar mit diesem Kommando. SQLite hat die Möglichkeit, ein Datenbankabfragekommando zu senden und da liegt die Krux. Wenn man das nämlich fehlerhaft, programmiert, so wie ich hier absichtlich. Dann gibt es da Möglichkeiten, was zu injizieren, ne? da wo die Prozentzeichen zum Beispiel stehen. Ja, da hat der Angreifer Einfluss. Den Namen des Künstlers, den Namen des Albums kann er beeinflussen und dadurch kann er das komplette Kommando verändern und damit wollen wir dann die Datenbank umbiegen. So, und das machen wir jetzt mal. Wie funktioniert das Programm? Wir greifen also auf die Clementine Datenbank zu, ja, auf die richtige Tabelle. Der... Das SQL-Kommando ist dieses und weil es falsch programmiert worden ist, wird hier einfach so blind der Albumname und der Künstlername, also der Artist, eingesetzt. Dadurch hat der Angreifer die Möglichkeit, das komplette Kommando zu ändern. Vom Ablauf her, es wird ein neuer String erzeugt, der besteht aus diesem Text, wo die Platzhalter drin sind. Darin wird jetzt hier fälschlicherweise einfach Album und Artist eingesetzt. Nun wählt der Angreifer diese Einträge Album und Artist so geschickt, dass die als SQL-Kommando hier injiziert werden. So wird die Datenbankabfrage möglicherweise umgebogen, ja, sodass ganz andere Ergebnisse herauskommen. Wie geht das weiter? Zuerst gebe ich hier im Programm den String aus, ne, also was jetzt wirklich hier eingesetzt worden ist, ne, haben wir jetzt gesehen, habe ich hier ein Beispiel schon mal gemacht. Hier wurde DJ eingesetzt und Linux, also das, wonach der Mensch gedacht, im Internet in Wirklichkeit wir selber hier auf dem lokalen Rechner gesucht hat. Und dann kommen Resultate dabei heraus. So. Das Ganze funktioniert mit SQL Lite 3 hier unter Python. Geht natürlich auch unter anderem Programmiersprachen, was weiß ich, Perl und so weiter. Es wird eine Verbindung zur Datenbank hergestellt. Ne, Clementine DB. Und dann wird dieser String ausgeführt als Kommando. Na, da liegt die Gefahr, dass dieser String vom Angreifer beeinflussbar ist. Und dann wird geschaut, wie sieht das Resultat aus. Und das gebe ich hier einfach mit Print aus. Das Skript hänge ich euch an. So, aber wie sieht das aus? Was macht der böse Angreifer? Er hat Einfluss auf Album und Artist. Ja, gut. Jetzt wollen wir mal das bösartige, kommen. habe ich hier schon mal ein bisschen äh, kopiert, ne? habe schon mal ein bisschen kopiert hier. Äh, wollen wir uns das mal da reinfügen. Der bösartige Angreifer, gedacht im Internet, in Wirklichkeit wir, könnte über einen Eingabeprompt den Artist, also den Künstler suchen. Und der würde nicht nach Linux suchen, sondern nach etwas anderem und das Album wäre nicht DJ, sondern zum Beispiel acht so was ist denn das hier für ein komischer künstler nachdem der sucht gut wir wissen das programm ist fehlerhaft programmiert dadurch wird das was hier zwischen anführungszeichen sitzt hier oben eingefügt und zwar beim artist hier wird es eingefügt also der text der hier steht wird da eingefügt das ist jetzt aber ein Kommando, mit dem dieser Query, das SQL-Kommando, etwas anfangen kann. Es selektiert jetzt mit Hilfe von Union aus der anderen Tabelle, ne, da wo die Subdirectories, die Unterverzeichnisse waren, gedacht bei uns die Passworte, ganz andere Einträge zusätzlich, nämlich Directory, Parts und MTime. time ne, Das war in der Datenbank da. Wo bei uns gedacht jetzt äh, benutzer Passwort und ähnliches steht. Wir verbiegen also durch die Injektion zusätzlicher Befehle mit Union Select diese Datenbankabfrage auf eine ganz andere Tabelle. Ja, auf eine ganz andere Tabelle. Achtet darauf, dass mit Union Select die Abfrage genau die gleiche Anzahl von Spalten haben muss. Na, hier in dem Fall 11. Wie die bereits schon vorhandene Select-Klausel hier oben. Das sind nämlich da elf Stück. Titel, Fehler, elf Stück. Muss ich ja unten auch elf Stück abfragen, ob die nun in der Tabelle drin sind oder nicht. Sonst gibt es eine Fehlermeldung. So, führen wir das jetzt aus. Ich speichere das mal ab. Kommt da ganz was anderes bei raus. Warum suche ich nach 8? Ich habe mir hier zum Beispiel Album 8 ausgesucht, weil in meiner manipulierten Abfrage die 8 drin ist. Mit Union Select kriege ich noch mehr Einträge, die ich gar nicht will. Ich will ja jetzt nur die Directory Einträge sehen, gedacht bei uns das Passwort. Und ausfiltern nur die Einträge, die mich interessieren. Ihr könnt ja auch andere Zahlen einsetzen, die einmalig sind. Hier reicht bei mir die 8, weil es in den anderen Einträgen nicht vorkommt. Suche also nach dem Album 8 und nach dem Artist, was ein Kommando ist, was hier eingesetzt wird. Und like S ist das Album. Ne? Also suche nach dem Album 8 und ein Artist und dann wird das ganze Kommando zusätzlich angehängt. Und dieses minus-, minus sorgt dafür, dass der Rest Order by Track ignoriert wird. Wollen wir uns das mal ansehen. Das manipulierte Kommando starten. So löschen wir erstmal die alte Abfrage. Feuer. So und wir sehen, das hat funktioniert. Woran sehen wir das? Sehen wir erstmal gar nicht. Sehen ne? wir erstmal gar nicht. Wir gehen nochmal nach oben. Wir gehen noch mal zum Start. Wir haben also das Python-Skript noch mal gestartet. Ich habe jetzt mal in dem Python-Skript den tatsächlichen DB-Query, also das SQL-Kommando ausgeben lassen. Hier wurde es injiziert. Suche nach dem Album mit dem Namen 8. Bis dahin alles noch okay. Und durch das kleine Apostroph wird dieser Kommandoteil abgebrochen. Und hier wird injiziert Union, Select Directory, Pathname, from Subdirectories ne, aus der anderen Tabelle. So. Und der Rest wird ignoriert, also das hier wird äh, weggeschmissen, das wird gar nicht ausgeführt. Dieser SQL Query wird jetzt umgebogen. Ne? Gute erste Teil, der ist für mich als Angreifer nicht veränderbar, aber mit Union Select kann ich jetzt umbiegen, das zusätzlich nochmal aus der Tabelle Subdirectories, ne? bei uns gedacht Passwort-Tabelle etwas herausgenommen wird und damit ich nur das sehe, was mich interessiert, habe ich die 8 genommen, weil die 8 halt nur darin vorkam. Ihr nehmt natürlich irgendeine andere einmalige Zahl und das Resultat wäre dann die Pfade, also die Subdirectories, die in dem Fall unsere Clementine Datenbank gespeichert hat, die Unterverzeichnisse sind dort gelistet und irgendeine harmlose Zahl die intern von Clementine benutzt wird, wird ja aber ausgegeben, könnte ja im bösen realen Bild zum Beispiel Passwort, Hashcode oder sonst was sein. Wir haben also erfolgreich die Datenbankabfrage verbogen. Hier sehe ich plötzlich die ganzen Unterverzeichnisse, die ich hätte gar nicht sehen sollen. Könnten ja auch geheim sein. Irgendwelche Serverpfade. Und ich sehe plötzlich Zahlen anstelle von harmlosen Musikdateien und Künstlern und Alben so funktioniert das SQL Injektion. Vermeiden sollte man solche Konstruktionen. Stattdessen ein Fragezeichen nehmen und bei Execute diese Parameter mit Komma separat anhängen. Entsprechende Beispiele gibt es im Netz. Vorsicht auch bei Befehlen, die mehrere Kommandos erlauben. Dieser Befehl Execute erlaubt nur ein Kommando. Also keine Semikolon getrennten zusätzlichen Kommandos. Das ist gut. Habt ihr das nicht beachtet, dann könnten mit Semikolons weitere SQL-Kommandos eingefügt werden, wie zum Beispiel Attach Database sodass äh, mit Attach-Database zusätzliche Dateien geschrieben werden könnten äh, und damit lokal Dateien überschrieben werden könnten. Ja, haben wir es ungefähr verstanden. SQL Injection falsch programmiert. Ursächlich dieser Eintrag, der einfach in diesen Text Album und Artist einsetzt und ungebremst mit Execute ausführt. Dadurch wird die Daten an Bankabfrage umgebogen, mit Union Select eine andere Tabelle ausgewählt, hier in dem Fall die harmlosen Unterverzeichnisse von Clementine und diese ausgegeben. Ebenfalls lässt sich dann noch geschickt filtern, dass man nur dieses sieht, was man als Angreifer sehen will. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleiben mit Freundlichen Grüßen und Tschüss.